So, da haben wir uns ja schon vorgestellt. Ja, einmal reicht, <lacht> würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zum Thema Lebenspartnerschaft. Genau, nachdem wir ja eben das Thema Single hatten und auch darüber sprachen, dass viele vielleicht nicht so bereit sind, ihr Leben aufgeben zu wollen, ihre Freiheiten, weil sie sich so daran gewöhnt haben, dass sich alles gut so wie es ist. Jetzt, wenn Sie denn jemanden gefunden haben, äh, ist die Frage, wie wollen Sie denn Ihre neue Zweisamkeit gestalten? Ja. So. Ich glaube, in der Regel ist es so, dass man einfach zusammen ist. Also ohne irgendwelche Papiere, ohne irgendwas Offizielles, sondern man sagt einfach, wir sind jetzt zusammen, wir sind ein Paar. Und, ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man es erstmal so lässt, wie man ist, äh, wie es ist, dass man also getrennt wohnen bleibt. Oder dass man sich überlegt, wir könnten zusammenziehen. Das ist ja bei dir der Fall. Ja. Du wohnst ja mit deinem Partner zusammen. Und das ist aber der erste, mit dem ich jetzt wirklich zusammenlebe. Seit wie lange? Seit, äh, ah, zwölf ja. Jahren. Oh. Wohnt ihr zusammen? Nein, ich habe gedacht, du weißt jetzt seit wie vielen Jahren ich Partner habe, mit denen ich nicht zusammen gewohnt habe. Ach, das ist zwölf Jahre. <lacht> ist echt egal. Okay. Also seit äh, seit 2010. Wohnt ihr zusammen? Ja. Erst in, in München. Also jetzt seit drei Jahren etwa. Genau. Ach ja, stimmt. Und jetzt wohnen wir halt ein Jahr hier davor haben wir halt äh, da in der Innenstadt gewohnt ja und jetzt seit April wohnen wir ein Jahr hier ja so und ähm, wie lange kennt ihr euch jetzt schon insgesamt auch seit 2010 ach ihr kennt euch so lange wie jetzt am wohnt auch praktisch genau dann. also ja nicht ganz ne ich bin halt dann mhm. wir haben uns kennengelernt am, am 30 April war ja gerade ja Königintag. <lacht> und äh, ja, ja, dann bin ich so, weiß ich nicht, im, im Juli oder Juni so da nach München gezogen und dann war ich halt ein Jahr da mhm. und habe es dann da nicht mehr ausgehalten, weil es so stinklangweilig war. Und dann sind wir wieder nach Hamburg gekommen. Eine gute Entscheidung. <lacht> ja. So. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, ähm, ihr wohnt zusammen, ihr habt euren Haushalt gemeinsam, hat er schon was Verbindliches. Genau, aber wir haben zwei Schlafzimmer, was mhm. halt schön ist, weil man dann auch mal alleine sein kann und auch nicht das Schnarchen anhören muss. Ah, ja. Okay, das heißt, wie darf man sich das denn vorstellen? Ihr geht dann abends erstmal gemeinsam in ein Bett und dann haltet ihr euch wieder auf? Oder wie macht ihr das? <lacht> wir gehen meistens so jeder in sein Bett einfach. Aha. Und wenn mal Besuch da ist, dann schlafe ich halt unten. Ja. Aber meistens geht Christian auch eher ins Bett. Ach so. Oder er schläft auf der Couch ein. Oh. Mhm. Und dann habe ich das große Bett für mich. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, und äh, wie ist das dann bei euch, wenn ihr mal so irgendwie, also intim und so? Dann treffen wir uns irgendwo in der Wohnung. <lacht> Glaube ich ja nicht. Ich trefft euch. Ach, du auch hier. Ja. <lacht> ist ja schön. Genau. Aha. Ja, wir wollen das nicht definitiv da weiter vertiefen. Also ja. irgendwann kommt irgendwie kommt ihr zusammen. Genau. Schön. So. Und dann hast du ja schon dankenswerterweise dankenswerterweise erwähnt, dass ihr eine offene Beziehung habt. Genau, das ist dann. Am Anfang war es halt nicht so, aber irgendwann hatte ich dann schon wieder den Drang, auch mal mit jemand anders etwas zu machen. Mhm. Und dann hat Christian halt gesagt, das wäre in Ordnung für ihn, wenn das dann eine offene Beziehung ist. Mhm. Und ja, das habe ich dann dankend angenommen. <lacht> Aha. Und aber das ist halt, also man mhm. macht halt trotzdem nicht irgendwie einmal pro Woche oder so mit irgendjemand. so. Also das mache ich dann mal, wenn wir irgendwo sind, in der Sauna oder mhm. am See oder so, wenn da jemand Nettes ist. Aber das ist jetzt auch schon... Lange her, dass das mal mhm. diese Ausrutscher passiert. Ausrutscher. <lacht> Na du darfst es ja. ja. So, also das heißt, äh, will sagen, dass du jetzt nicht unbedingt jeden Tag dann vor den blauen Seiten sitzt und nee. guckst, ob es da jemand findet? Nee. Nein. Nee, nee, nee Und mit nach Hause nehmen schon mal gleich gar nicht. Nee, mit nach Hause nehmen schon mal gar nicht. Mhm. Okay. Also wenn dann eigentlich, wenn man dann halt irgendwo ist und da sich man jemand trifft, so dann dann passiert das dann mal, aber so dass man sich wirklich da jetzt explizit dafür verabredet, das ist eher mhm. nicht der Fall. Ja. Ähm, und das bekommt euch gut. Ja, das ist schon so in Ordnung. Also es ist halt irgendwie äh, es ist halt dann ja keine Liebe da im Spiel und äh, ja. Das Nein. ist halt äh, ja, das ist halt einfach nur so und das äh, der Trieb. Ich, der Trieb und wenn Gar man nicht. jünger ist, dann hat man das ja noch mehr. Ach so? <lacht> und also Christian hm. macht das halt nicht so oft, also wenn er dann mal irgendwo ist, dann mit mir, dann trifft er dann auch schon jemand, aber ich bin da eher der Aber er macht es schon auch. Er macht es schon auch, aber Na ja, weiß ich nicht. Also nicht so oft und das ist dann auch nicht so, dass er euch dann das erzählt, sondern das doch ist... wir erzählen uns das dann ach schon. doch ja oh Detail nein nicht im Detail <lacht> gut also <lacht> muss ja auch nicht sein too much information würde ich da sagen ja. aber ähm, ähm, das ist ja schon mal was also ich habe die Erfahrung gemacht ähm, so ein Thema auf eine Beziehung, das für mich nicht so wirklich funktioniert. Ich habe es mal mitgemacht, weil mein Freund es wollte. Aber ich glaube, es ist eher so, dass es, wenn ein Paar darin übereinkommen das zu machen, es immer einer ist, der es unbedingt will, und der andere macht es halt so mehr oder weniger mit. Ja, das kann schon sein, aber es ist halt irgendwie... Also bei uns war es halt eher, dass ja, dass Christian das halt dann vorgeschlagen hat, aber ich halt das natürlich irgendwie zwar, zu, also thematisiert habe, ja. also es kam halt dann schon eher von meiner Seite und wurde dann halt bestätigt und es ist dann schon so, dass der eine das eher hinnimmt. So. so, das meinte ich damit. Was hättest du denn gemacht, wenn er Nein gesagt hätte? Ja, weiß ich nicht. Dann hätte ich das vielleicht heimlich gemacht und das wäre ja. halt auch doof. So. Das wäre richtig blöd. ja Und sonst habe ich das halt auch irgendwie öfter heimlich gemacht und dann ist es halt auch mal irgendwie rausgekommen und also nicht jetzt mit mhm. Christian, sondern mit jemand anders und das das ist dann halt doof. Natürlich, dann ist ja Vertrauensbruch da. Ja. Also heimlich natürlich, glaube ich schon, dass das ganz viele machen. Ja. Ähm, aber ich finde es auch dann ehrlicher zu sagen, so sieht's aus. Ich möchte gerne das und das machen und dann weiß der andere Bescheid ja ob man es gibt ja auch hier möglichkeiten das habe ich auch mal ausprobiert dass man sich öffnet aber gemeinsam als paar das, das heißt ist dann ein dreier ja ein dreier oder vierer oder mhm. sonst irgendwas das habe ich auch schon gemacht das ist war mir dann immer noch lieber als alleine irgendwas zu unternehmen aber im grunde genommen bin ich eher so schon der monogame typ ist zwar altmodisch aber mir hat mein Freund immer gereicht, hm. so, in der Regel, und ähm, so, ähm, wenn man sich zusammenschmeißt, gibt es eben halt dann die verschiedenen Möglichkeiten, dann ist natürlich immer die Frage, ob man sich zu Hause trifft, darf man mit nach Hause nehmen, oder geht man woanders hin? No. So, hin und her. Gut, ähm, wir haben noch nicht gesprochen über das Thema eingetragene Partnerschaft, das wäre ja noch ein Schritt verbindlicher. No ist glaube ich nicht so der Renner, also hier, hier in Hamburg so. haben es nicht so viele gemacht, ich habe es keine Zahlen im Kopf, aber ich, ich habe immer gesagt, ich bin immer auf die Straße gegangen zu Demonstrationen vor 30 Jahren, da hieß das noch Demo, heute heißt es ja Parade. Und wir, haben, wir waren eigentlich vehement gegen diese ganzen Errungenschaften der Hetero-Gesellschaft. Also wir wollten die Ehe gar nicht. Das ist ja wäre ja eine pure Angleichung gewesen und auch viel zu spießig und so weiter. Wir wollten das nicht. Hm. Und heute sind wir ja praktisch so weit. Ähm, die Homo-Ehe ist ja praktisch schon äh, jetzt genauso weit wie die, wie die An normale, also wie die Hetero-Ehe. Äh, bis auf ein paar Sachen, die noch fehlen. Dann natürlich geht dem CSD geht geht dem CSD gehen die Themen aus, die Forderungen aus. Und uns geht jetzt die Zeit aus. Oh schade. Und das kommt dann im nächsten Teil. Wir okay. Jetzt eine Pause. Ja ist gut.